Das, das Sand Sandsmürtel, ja, also Zement, ja. Die bauen vielleicht so Haus, ja. Ach, da werden die Steine mit rausgesehen. Ja, genau. ja. ja. ja <lacht> Ja, da ist einfach die Feine bleiben da und dann werden dann mit Zement gemischt. Es ja? wird dann Mörtel, ja? zum Hausbau. Ja, die Tochter. Ja, was war da? Ja. Aha, ich weiß, die Schlange kam auf den Tempel. Das ist mir schon klar. Ja. Die ja. Tempelschlange. Oh, bisa. Oh, iya, yeah, bisa. Oh. Iya. Itu pura tertua di di Lombok. Di sini di Bilebante. Boleh, dapat bisa masuk ya? Iya. So, genauso wie auf Bali ne ja also genau. Die, genau. Zeigen, die zeigen die zeigt uns auch die so ist das ja. ja ja genau unter dem Baum ja da ist oft so ein Tempel da und da gibt es dann die Opfergaben auch, ja. Das ist ja, der größte Tempel ist normalerweise für Shiva-Gott, ja. Und da gibt es auch schon Begleitgötter wie Brahma und Vishnu und so weiter, ne. Ja. Also ein, ein Fokus, äh, Ficus, ja, das ist ein ficus Benjaminus, ja. So ein... Banyanbaum, ja? das ist so ein heiliger Baum für die Hindus. Ja? Und das wäre Himmelsleiter. Dann findet oft auch schon Totenverbrennung unter solch einem Baum statt. Ja? Weil die meinen, nach der Verbrennung dann die Seele sofort zum Himmel geht. Ja, ja, durch den Himmelsleiter. Das ne? also erkennt man jetzt, Fikus, ja, von den Luftwurzeln. Da. Dreimal, okay. Dreimal Drei am Tag oder gibt es auch schon manchmal fünfmal? Oder gibt es auch schon diejenigen, diejenige die halt nur einmal das am Tag machen. werden ja? ja also dreimal normalerweise dreimal am tag wird geopfert, ja dann die Opfergaben werden dann überall hingelegt ja. am eingang auf der straßenseite ja oder ein Tempel zum beispiel ne. Da hat sie dann auch gerade, also Wasser, das ist ja Tirta, also Tirta ist heiliges Wasser, ist sehr wichtig im Leben, ja, und dann spielt es auch schon sehr wichtige Rolle bei einer, einem Tempelgebet, ja. Ja, okay, da ich glaube, wir können weiter, ne? Ja, trinken Oder so ein oh, bisschen am Kopf, ja, oder hier so an den Ohren, ja. Das kennt man bei dem Islam vielleicht so ähnlich, dass man sich dann wäscht erstmal na, vor dem Gebet, ja. Die Katholiken haben dann das Weihwasser, wo wir müssen. Oh ja. Hallo, die Katholiken, katanya. Bakkei, ja, ich weiß, ja, die habe das Wasser ja. genommen das war vielleicht so einen Tag her ja. und das hat sie dann umgeschüttet und das war dann das heilige Wasser. Ja, ja. Dann, mhm. okay. Okay. ja Interessant. okay. Interessant. Interessant, ja. Hm. Ja, auf Bali sollte man eigentlich so einen Scharung dafür haben, ne? Ja. Sonst kommst du da gar nicht rein, ne? Genau, ja. Das wird immer kontrolliert, ja? Ja, ja, ja wird auch schon ein bisschen Geschäft damit gemacht ja? mm. so eine trommel ja oben ja aus holz ja trommel, ja Ach, das ja. Ist ja das kommen ne? ja, das, trommel. das der ist der also eine art von Überwachturm irgendwie ah, ne? ja. Aber du hast ja Schlangen schon gesehen, live, ne? Ja, das war ich yes. erst. Schade, ich habe ja nichts aufgenommen. Du hast es gar nicht gemerkt, oder? Nee. Zu spät, ja? Ja, ich habe erst gemacht, es wäre so ein komisches Blatt, aber da ist jetzt so komisch Winde, kann sich kein Blatt. Aber ich konnte da nicht mehr anhalten. Ich muss gut nee. Und Du auch, ne? Aber den Kopf habe ich nicht gesehen. Nee, ja, der hat so. Ja. Du, wie viele die schon haben? Die Männer gibt es zu. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Hallo, da ist Kola? Da ist Kola? Hallo, Kola? Hallo, Kola? Kola?